Ich zock vor allem LoL in Overwatch und aktuell gerade TFT. Ich spiele ganz viel Dark Souls, also ich bin ein riesiger Fan von Dark Souls, aber ansonsten eigentlich alles querbeet. Momentan viel League of Legends, TFT und Story Games. Hauptsächlich League of Legends, äh, ab und an GTA, Hearthstone, aber eher selten. Ich bin LAN-Teilnehmer, also ich äh, sitze da die ganze Zeit drüben, nehme an verschiedenen Turnieren teil und spiele. Es ist einfach so ein Feeling, so in so einer riesengroßen, dunklen Halle mit so vielen Leuten hier von nebenbei zocken. Alles sind halt irgendwie ihre Spiele, wo Bock zu Bock haben und trinken zusammen. Das hat eine gute Zeit. Ähm, ich bin als Besucher hier, also ich habe Freunde, die in der LAN sitzen und ich setze mich dann immer dazu. Nicht viele machen sich den weiten Weg quer durch Deutschland jetzt nach Leipzig, um jetzt auf die LAN zu gehen. Ähm, aber generell gibt es, glaube ich, nicht so viele Frauen, die einfach so begeistert sind im Vergleich zu Männern. Also ein paar von meinen Freundinnen, die sind alle da drüben in der Halle gerade noch am rumlaufen. Bei uns im RB sind wir vier Jungs und drei Mädchen. Das ist sehr gut durchgemischt. Ja, ich habe ein Female-Team. Wir haben uns jetzt neu gefunden, sagen wir mal so. Und äh, wir wollen jetzt eher spielen. Ich glaube, dass einfach generell so das Zocken früher eher so eine Männerkultur war und dass es eher so, so langsam etabliert, dass Frauen da immer mehr mit reinkommen. Damals war das, glaube ich, uncool. Mittlerweile wird es besser. Mittlerweile, wenn ich jetzt so davon erzähle, so, ja, ich zock jetzt hier, ähm, dann sind die auch interessierter und schauen sich das mal an. Aber das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen uncool manchmal. Es ist halt immer noch dieser Stereotyp vom Gamer, der zu Hause sitzt, nichts macht und nur am PC sitzt und nicht aktiv ist. Und, ähm, ja. Bei Frauen, glaube ich, mehr verpönt wie bei Männern. Frauen im E-Sport ist eigentlich so gut wie gar nicht. Also gerade im Competitive-Bereich gar nicht vertreten. Ich glaube, es ist auch relativ schwer, sich als Frau da irgendwie ähm, zu etablieren, dass man irgendwie respektiert wird. Habe ich zumindest auch selber das Gefühl, ab und an, es ja, ist irgendwie immer so, diese Frauen können das halt nicht so gut. Und dadurch wird man absolut unterschätzt und dadurch wird es auch ähm, ja wird man nicht so berücksichtigt oder nicht so beachtet. Message an die Jungs, ähm, dass wir Frauen respektiert werden wollen. Ja, Und wir wollen nicht immer eine Sonderrolle haben. Es also ist so ein Teamspeak oder so. Einfach wie jeden anderen ähm, sich verhalten, gegenüber den anderen so verhalten, wie man sich auch den Männern gegenüber tritt, das war schön, ja. Ja, traut euch auch gegen andere und, und zu sagen, dass ihr spielt, also weil viele verheimlichen es, glaub, glaube ich, auch noch. Und das ist auch ein Problem, glaube ich. Ich kenne Freundinnen, denen ist es peinlich und das ist vielleicht schon so ein Ding, da fängt es schon an. Also an alle Frauen da draußen, die noch nicht zocken und vielleicht überlegen, ob sie anfangen sollten, macht es auf jeden Fall, es ist eine tolle Erfahrung. Man kann beim Zocken alles machen, was man will. Es gibt so viele Spiele und es ist einfach ein sehr guter Ausgleich zum realen Leben. Traut euch einfach zu zocken, es macht halt Spaß. Lasst euch von niemandem was sagen, was ihr könnt und nicht. Und das gilt eigentlich für alle Bereiche, auch vom Zocken her. Liebe, liebe Gamerinnen da draußen, ähm, lasst euch nicht entmutigen von irgendwelchen anderen Frauen, die sagen, das wäre uncool und zocken ist ja was Männliches und nichts Weibliches. Es ist super Spaß, es gibt super viele, viele Frauen da draußen, die zocken. Und ja, das hat einfach. Stereotype gehören hier nicht in den Gaming-Bereich.